Hallo und einen schönen guten Tag aus meinem Zuhause, dem Bett. Nachdem ich jetzt mehrere Monate kein neues Video gepostet habe, wollte ich einfach mal ein kurzes Update hier reinschieben, warum das so ist und was bei mir so los ist. Es sind tatsächlich mehrere spannende Sachen passiert in der Zwischenzeit. Zum einen hatte ich ja so ein absurdes Problem, dass ich wenn ich geschlafen habe, immer so absolut seltsame Krampfanfälle hatte, die mir kein Arzt geglaubt hat, natürlich. Ich hatte dann auch einen Termin im Schlaflabor, wo ich sagenhafte zweieinhalb Stunden schlafen konnte und die natürlich auch nichts gefunden haben. Also keine Narkolepsie, keine Epilepsie, kein gar nichts. Hab dann zwei Tage später also zwei Tage nachdem ich vom Schlaflabor reinkam, das war nur eine Nacht, ich da war, habe ich das Venlafaxin abgesetzt. Venlafaxin ist ein Antidepressivum. Genauer gesagt ist es ein serotonin noredrenalin wiederaufnahmehemmer Ja, genau. Das habe ich, ja, knapp zwei Jahre genommen gehabt und so das letzte Jahr etwa, dass ich es genommen habe, also das zweite Jahr, fing halt dieser komische Scheiß mit diesen Krampfanfällen an und ich habe das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht, weil warum soll das erst nach einem Jahr anfangen und ja, es lag dann aber doch da dran. Aber es war nicht direkt eine Nebenwirkung von dem Medikament, sondern es war eine Entzugserscheinung. Also das Venlafaxin hat so eine kurze Halbwertszeit. Also das bleibt nur so kurz im Körper, dass ich praktisch, ich habe das morgens genommen und bis ich abends eingeschlafen bin, war ich im Entzug drinne. Und das heißt, diese ganzen Krampfanfälle und komisches Schlafen und ewig lang schlafen, das waren alles Entzugserscheinungen und die hatte ich jeden Tag, die ich dieses Medikament genommen habe. Verstanden? Habe ich das Ganze erst ganz am Schluss. Ich habe das Vela-Vaccin ja ganz langsam ausgeschlichen, also ich war auf 150 Milligramm täglich, bin dann auf 75 runter, also auch mit so einem Wechsel, einen Tag 150, nächsten 75, nächsten wieder 150, nächsten 75. Und dann das eine Woche lang so im Wechsel und dann runter auf 75. Genauso mit diesem Wechsel runter auf 37,5. Und dann war ich ganz schlau und wollte mit diesem 37,5-Medikament, das ist die kleinste Pille, die es gibt, das genauso machen. Ne? Einen Tag nehmen, einen Tag nicht nehmen, einen Tag nehmen, einen Tag nicht nehmen und so weiter. Ja, nein. Ich habe das einen Tag nicht genommen und bis zum Nachmittag war ich so hart im Entzug drin. Ne? Also so richtig mit Schweißausbrechen und Erbrechen und überhaupt nicht mehr aus dem Bett aufstehen können und diese, wie sagt man, Brain Saps, also Blitzschläge ins Gehirn. Das hatte ich nur, als ich eine Tablette ein paar Stunden quasi zu spät genommen hätte. Ich habe sie dann nicht genommen und habe einen kalten <lacht> Entzug gemacht. Das war der Horror. Also mehrere Tage konnte ich nur im Bett liegen und erbrechen und habe stündlich durch T-Shirts durchgeschwitzt, das war wirklich, wirklich eklig. Also, puh, war. jetzt ist der Scheiß raus aus meinem System, das Ganze war an Weihnachten, natürlich. Also ist schon eine Weile her. Und, ja, das heißt aber nicht, dass seitdem nichts mehr passiert ist, das war so der erste Grund, warum ich quasi in Funkstille übergegangen bin falls mir dann einfach so schlecht ging. Ich hatte dann auch die grandiose Idee. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja diese Mastzellenstörung, also die, die mir auch kein Arzt abnimmt, die in Deutschland auch irgendwie niemand kennt und über die ich irgendwann mal ein Video machen möchte. <lacht> Jedenfalls äußert sich das so, dass ich Allergien habe, die auf Allergietests nicht auftauchen, aber trotzdem da sind. Und die hauptsächlich neurologische Symptome hervorrufen bei mir. Also Müdigkeit, Kreislaufprobleme, ähm, auch diese komischen Brain-Celps wie Blitzschläge im Gehirn, Drehschwindel, also Vertigo, und Kribbeln und komische Spastiken in den Fingern. Lauter so ein Zeug, also wo man eigentlich nicht sofort an Allergie denkt, aber ich weiß, dass es das bei mir ist, weil ich einfach die ganzen Auslöser rausgefunden habe, identifiziert habe und vermeide. Also da bin ich mir 100% sicher, dass ich das habe. Jedenfalls wurde diese Mastzellenstörung ein bisschen besser, seit ich diese drei spritze nehme, die ich auch nur nehme, damit meine Periode nicht so extrem weh tut. Also jetzt habe ich keine mehr, jetzt tut sie auch nicht mehr so extrem weh. Das ist optimal. Aber diese 3-Monats-Spritze hat völlig unerwarteterweise meine Allergieprobleme um mehrere Größenordnungen besser gemacht. Da schleicht eine Katze bedrohlich aufs Bett zu. Gleich schmeißt sie meine Konstruktion hier mit dem Handy um. Wo war ich? Ah, jetzt wird erstmal gekratzt. Meine Mastzellenstörung wurde deutlich besser, nachdem ich die 3-Monats-Spritze angefangen habe. Und dann dachte ich mir, ich schmeiße jetzt noch Antihistaminika drauf und nehme täglich Loratadin, um quasi so den letzten Rest ein bisschen rauszubügeln. Das Loratadin und andere Antihistaminika haben mir überhaupt nicht geholfen, bevor ich diese drei monats spritze hatte. Aber seitdem ich die habe, hilft es mir tatsächlich auch gegen meine Allergiesymptomatik. Und dann habe ich das halt auch regelmäßig genommen. Aber als ich das Velafaxin abgesetzt habe, dachte ich mir ganz schlau, ich höre jetzt auch mit dem Loratadin auf. Warum, weiß ich nicht. Das war auch nur so ein Hirnfurz. Ich habe das dann ein paar Wochen lang nicht genommen und es ging mir so dreckig. Ich, mir war die ganze Zeit schwindelig, ich war die ganze Zeit todmüde. Mir hat alles von oben bis unten richtig wehgetan. Wie so Fieberschmerzen. Nur halt ohne Fieber oder Infektion. Ja, das habe ich dann auch erst, nachdem ich nach ein paar Wochen jemand angestupst hat, so, hey, das sind hier eigentlich meine Symptome, die ich hab, wenn meine Mastzellenstörung durchdreht. Das war es dann bei mir auch, weil ich nehme ja noch andere Medikamente und gegen eins davon bin ich eben auch allergisch. Also nicht allergisch-allergisch, sondern Mastzellenallergisch. Das, was mir niemand glaubt. Ja, jetzt nehme ich wieder Loratadin täglich und schmeiße noch Quercetin drauf, was interessanterweise jetzt auch hilft. Und ja, das Ganze war mein Januar. Also, das ist mir die ganze Zeit zu so dreckig ging. Parallel dazu wurde auch noch meine Katze richtig, richtig, richtig krank. Also der arme Kater, der Max. Der hat ja vor zwei Jahren hat ja so eine Infektion gehabt so eine ziemlich miese Nierenbeckenentzündung. Das hat seine Nieren permanent geschädigt und dann braucht er immer Nierenfutter, Spezielles, und das wird auch nicht mehr besser, die sind permanent geschädigt, haben aber noch eine Restfunktion, die für ihn ausreicht, wenn er Nierenfutter bekommt. So, jetzt hat er aber zusätzlich noch eine Autoimmunerkrankung, das heißt, sein Immunsystem greift seine Leber, seine Bauchspeicheldrüse und seine Magenschleimhaut an. Also, das ist ziemlich arg für ihn. Und ich weiß nicht, wie lange er das jetzt noch mitmacht. Er hat jetzt Kortison bekommen. Geht ihm wieder ein bisschen besser. Heute ist es wieder schlechter. Ich bin gerade jede Woche beim Tierarzt, was ich mir eigentlich überhaupt nicht leisten kann. Also, ich habe einfach kein Geld, den Tierarzt jede Woche zu bezahlen. Aber ich lasse meine Katze halt auch nicht sterben. Deswegen, ich werde unten in der Videobeschreibung ein paar Links posten, wie ihr mich unterstützen könnt und meine Katzen, weil ja ich bekomme jetzt ja auch nur noch Grundsicherung. Ich habe jetzt Rente genehmigt bekommen, also ich bin jetzt permanent erwerbsunfähig offiziell und ja natürlich ist die Rente nach einem halben Jahr Arbeiten nicht hoch genug, dass ich davon überleben könnte. Deswegen gibt's Grundsicherung, wovon man auch nicht überleben kann aber das ist ein anderes Thema. Die Sache mit der Katze ist natürlich das, was mich die ganze Zeit auf Trab hält und auch verhindert, dass ich mich irgendwie genug erhole, um irgendwas Sinnvolles zu machen. Also... Es ist immer nur Katze zum Tierarzt schleppen, paar Tage versuchen zu erholen, Katze wieder zum Tierarzt schleppen, wieder paar Tage versuchen zu erholen. Es ist absolut unmöglich. Ja, ich habe ja quasi überhaupt keine Hilfe hier. Ich habe einen Nachbar, der mich manchmal zum Einkaufen fährt und mir mit Kleinigkeiten mal helfen kann. Also irgendwie kannst du mir hier schweres Ding, die Treppe, runtertragen oder so. Aber das war's halt. Sonst habe ich hier niemanden, wo mir mit irgendwas helfen könnte. Und ja, das heißt, ich sitze halt auf allem alleine. Fest und ich kann gar nichts machen. Also, meine Wohnung sieht immer noch aus wie die Sau. Selbst die letzten Wochen ging es mir ein bisschen besser gesundheitlich. Ich konnte ein bisschen aufräumen und habe ja zumindest die Insektennester beseitigt. Es ist super eklig, aber was will ich machen? Ich habe keine Unterstützung und bin zu behindert, um aufzuräumen. Also, ist es ist halt eklig. Ist halt alles nicht so klasse im Moment. Oder überhaupt. Zum Glück haben mir tolle Menschen aus dem Internet einen Fahrradkorb gekauft, extra so ein Transportbox für Haustiere, fürs Fahrrad. Also, ich habe so ein Elektrofahrrad. Es war auch schwer zu fahren, wenn es mir nicht so gut geht, aber macht Spaß und zumindest komme ich damit vorwärts. Ist halt im Moment auch so, ich habe ja meinen tollen Rollstuhl für draußen, aber ich weiß nicht, was da abgeht. Meine ganze Oberarm- und Schulterpartie ist so am Arsch. Also es ist nicht die Gelenke. Die Gelenke machen erstaunlicherweise wenig Probleme. Aber die ganzen Muskeln sind so richtig steif und verhärtet. Und wenn ich die nur kurz benutze, also nur für... Ja, einmal mit dem Rolli durch den Supermarkt. Das tut so weh. Also... Ich kann im Moment nicht mal richtig Rollstuhl fahren. Und ja, mit sieben Kilo Katze auf dem Schuh ist Rollstuhlfahren ja eh nochmal so eine Kategorie für sich. <lacht> also ja, das ist ziemlich, ziemlich anstrengend und einschränkend. Und mein Tierarzt ist jetzt auch nicht Rollstuhl zugänglich, also hat eine riesige Treppe davor. Das heißt, ich mache das dann halt immer mit dem Elektrofahrrad und lieg dann halt eben den restlichen Tag komplett flach, weil diese ganze Laufen und Bücken und Fahrradschloss dran machen und Schlüssel reinstecken und Fahrrad durch die Gegend buxieren und irgendwo anketten. Ach, das macht mich so fertig. Es ist richtig krass. Aber was will immer machen, für die Katze mache ich alles. Das war ein kurzes Update über mein Leben, wie es im Moment so aussieht. Ich habe ein paar Videos geplant, die ich irgendwann in ferner Zukunft auch mal machen werde. Ich muss einfach mal wieder irgendwie eine Möglichkeit finden, das zu machen, auch wenn es mir nicht so gut geht. Ich habe hier die Wohnung ein bisschen umgeräumt an ein paar Tagen, wo ich ein bisschen einen Energieschub hatte. Und. Seitdem habe ich halt noch kein Setup gemacht für irgendwelche Kameras, wo ich Videos machen kann. Das mache ich irgendwann mal. Und dann gibt es auch wieder interessante und lehrreiche Videos, hoffentlich. Und nicht nur so ein Klaber hier. Auf Wiedersehen.